Ich stehe hier im Schrein von Saude oder zaut oder wie auch immer, und ja, ich bin eigentlich so gut wie fertig hier mit den Untersuchungen, ne? weil diese beiden Orte haben wir jetzt letztes erst besucht. Also glaube ich nicht, dass da irgendwas ist, den auch deswegen habe ich das mal ausgelassen. Ich hoffe, da ist nichts. Und ja, alle anderen Orte habe ich jetzt abgesucht, und saude bleibt noch übrig. Und ja, da habe ich sogar tatsächlich was gefunden. Und zwar, hier allein, da da habe ich schon zwei Bekannte gesehen. Da, ähm, ja, gut. Gucken mal, was die wollen. Die trauen wahrscheinlich noch um Jäger. 週は何もうまねえわよ。でもこの許せない気持ち<笑> やつ違う。その通りだ黙れ。お前なんかに何が分かる。家<笑> Verzeihung, Okay, habe ich überhaupt eine gute Gruppe? Ich glaube ich auch gar nicht erst Zelle in der Gruppe. <lacht> ähm Oh, Normal Kampfmusik, wie soll man das überleben? Ich habe nicht erst in der Gruppe. Ähm, ja, seid ihr sehr stark? Bewegt euch sehr schnell, sehr komisch. Ouch. Nee. das wird nichts äh, aus einem Storchgarten repeat Also weiß ich nicht. Den, den, den, den, den gauches schwert oh, cool okay also mit so also speed will ich wahrscheinlich in der gruppe drin sein deu schwert hier okay, machen wir mal, mal naja ich muss den kampf hier noch mal <lacht> da muss ich noch mal neu laden jetzt was soll man denn ohne Estelle machen? Welche Level sind die überhaupt? Level 60, das ist eigentlich das ist schon krass irgendwie. Okay, ihr habt drach geübt. Seid ihr jetzt zufrieden? Ja, jetzt so, wo ich darüber nachdenke, ich glaube, die schafft man noch gar nicht. Die sind ganz schön stark. Ne? Also ich kam jetzt nicht wirklich dazu, irgendwie was zu machen, ja. Ich würde sagen, wir machen mal weiter mit der Story, ein ganz kleines bisschen. Alles klar, okay, okay. Und ich nehme als tell rein, so nicht. Aber ich weiß, dass ich was mit äh, Repeat klauen muss, ne? Bin ich ja schon die ganze Zeit dran, irgendwie ja. also, Sachen mit Repeat zu klauen. Ah, nehmen wir die Gruppe mal, Old School ja wir willkommen. mein name ist dann die p und wir machen jetzt weiter mit der story weil das ging jetzt irgendwie nicht weil ich hoffe der kampf läuft mir nicht weg und ja ich würde sagen wir machen dann jetzt erstmal weiter weil das war mir doch ein bisschen zu krass ähm, wir müssen noch zu ferro hin weil der muss sich noch höchstwahrscheinlich in den letzten geist hier verwandeln also ja Schaffen wir den Kampf? Äh, mein Gott, äh, wo ist Mantaik? Ja, yeah, und was mir schon aufgefallen ist, weil ich aber noch nicht angesprochen habe: bis hier ähm, der Typ fliegt ja durch die Gegend. Ich habe auch schon mal den Ort hier besucht und da äh, war Pharaoh nicht. Also nehme ich mal, das ist Pharaoh. nicht. Ne? Ich habe den jetzt nicht mehr so gut im Kopf. Aber ich meine, das ist er doch, ne? Warum fliegt er hier durch die Gegend? <lacht> okay Was weiß der sinn dass wir ihn jetzt da oben treffen mussten wenn wir sowieso hierhin ich verstehe es nicht das のためにどう <lacht> Niemand moher, まだ望みはありますまだ新しい力があるんですそのためにはあんたのアパティアが必要なんだ Okay, ohne Kampf und so. Dort habe ich mir ein bisschen anders vorgestellt, aber eigentlich gut. Jetzt geht es ja auch besser. Jetzt bist du wieder geboren. ね。精霊に Dimokoku, er dieses mini spiel machen Nein? Okay. Ich 星谷。 <lacht> Fast, Carol. Ja, scheint zu haben. 心と結びついておる。どこであると共にあるんじゃ。縁と病と猛烈のこと 魚が鳥に am Ende ist tunnels。<lacht> 何度そうそう。うん。<笑> Aber das Ding schon immer blau, Das war schon immer blau oder? aber ich bin jetzt gerade hier. Also, guck ich noch mal, als ich ja drin war, war dieser älteste Typ nicht da. Das letzte Mal, vielleicht sei jetzt wieder da. Ne keine Ahnung, da müssen wir jetzt überhaupt machen. Ich nehme an, das erfahren wir, wenn wir rausgehen. Weil wir haben jetzt die vier geister also ja machen wir jetzt den adefagus platt oder was keine ahnung ne? aber hey kein kampf und so ich meine wir ja okay wir haben in den ersten vier fünf minuten auf die fresse bekommen von diesen beiden mädels aber da wird vertagt welches level sind bei 63 versuchen auf level 65 oder so ja, wenn wir noch mal weiß ich nicht ich weiß nicht ob wir noch mal bessere ausrüstung irgendwann bekommen wir laufen jetzt hier schon mit, weiß nicht ganz schön krassen Sachen darum. Mombahn kann ich mir noch herstellen. Das ist in den meisten auf aufspielen, mal so die letzte Rüstung, die man bekommt. also Ja, ich glaube, wir sind schon relativ nah dran, irgendwie ja. alles rauszuholen, ausrüstungsmäßig, aber vielleicht ja noch Waffen. So, und jetzt müssen wir jetzt hin müssen. Ne? Nämlich ich bei 4 nur das ist ein Problem, dass die Welt der Welt der Welt der Welt der der Welt それ ブラステア<笑> 僕も後悔したくない。はい。自分で選択し<笑> And I'll repeat. うちも当然つい <laughs> the ちょっと okay. Was soll から、das sagen, 適当 Sprich mit uns. Alle für Geister. Undine. Ich bin nicht 4 Ich bin nicht so. Ich Ich bin Ich Ich bin nicht so. Ich Ich bin nicht so. Ich Ich bin nicht so. Ich Ich bin nicht so. Ich Ich bin nicht so. Ich Ich bin nicht so. Ich so. so. so. so. so. so. 仮説、つまり Okay. Capo soll man ansteuern. Alles klar. Und Till, auch. Dann gehen wir gehen. Ich das speichern, weil ich nicht weiß. Die werden mich ja wohl hoffentlich warnen, wenn jetzt irgendwie, weiß ich nicht so ein, keine Ahnung, Point of no Return oder so kommt. Oder keine Ahnung, aber wird ja wohl nicht passieren, ne? Tales aufspielen passiert glaube ich, sowieso nicht. Stimmt, hier war ja diese Explosion in der Nähe. Einkaufen muss ich dann denken. Heilige Tränke, die gehen mir die ganze Zeit aus. Was ich von Estelle und Rita getrennt jetzt sind wir wieder Leute. Mein Gott, So, ich brauche heilige Getränke. Und da will ich gucken, kann ich wieder neue Sachen herstellen? Also nicht denke immer wenn ich irgendwie weil ich nicht ein bisschen weiter in der story bin ich dann wieder neue sachen erstellen kann aber nee, ist nicht so aus warum so war wir jetzt von uns getrennt müssen wir ja noch irgendwas machen Wegen mir nicht da war man die sich von uns getrennt wenn jetzt nicht hier noch irgendwas zu tun gäbe Unbekanntes Objekt am Himmel, das ist eine Pharos. Ich bin meine Belohnung. Haben. Danke. Hier steht normalerweise eine Frau. Wo Ist die warum ist sie weg? Verdächtig. Ich tue jetzt mal die ganze Stadt noch mal abklappern. Dann nichts Neues. Da kommt man noch nie rein. Ne? Also gut. geht es in der Gaststätte weiter. Aber warum haben wir uns überhaupt getrennt, wenn wir sowieso da rein müssen? Hätten wir ja nicht irgendwie sagen können: Ja, kommen gehen wir jetzt alle mal da rein. Stehen. Ich sage ja, entscheide genau wie bei Pharaoh vorhin. Warum musste jetzt ausgerechnet durch die Gegend fliegen, wenn wir sowieso Minuten später, Sekunden später zu den sein Nest gehen? Also warum extra Mühe gemacht, irgendwie dazu zu programmieren? ja Der ist geflogen, weil er verletzt war. Der hätte da verletzt liegen können oder so. Keine Ahnung, stehen nicht. Also, ich habe mir die Mühe nicht gemacht, hat noch extra zu machen. Da gibt es ja irgendwann in der Stadt zu tun. Sonst weiß ich nicht, warum wir uns hier trennen sollten. Gerade okay, dann gehen wir hier rein. Was? Da muss ich übernachten oder sind die da? Muss wahrscheinlich übernachten, ne? Aber wenn die da wären, dann müsste ich ja nicht bezahlen oder so, ne? Verschlossen. Na, okay. Extra synchronisiert. Auch schon wieder so eine Sache, die ich nicht verstehe. え、踏みどの丘が。気がするの so, währenddessen steht Judah mit einem falschen Okay, den ist Los じゃあ<笑> <lacht> ah, ja, was los, Patty? Yuri, こんなジュディス。私<笑> Ich bin auch ein bisschen. Ich bin auch. ist, Ja, Ich doch einfach allengehen. Winder, wie raus, Vielleicht hat Gruppe verlassen. Jetzt kein Mist, du glaubst, gefällt in unsere Gruppe. Verlässt jetzt unsere Gruppe oder irgendwie so was. Ich habe gar keine Lust drauf grad. Hm einfach hier durchgegangen. Wir haben nichts gemacht, alles klar. Warum auch, ne? Und was los? Was bedrückt dich, Patty? オッケー。あ、あれって。行くぞ。さて、待っ<音楽><えっ音楽><音楽> 自分 läuft nicht。パティ。 Marisus ja, wenn ich die jetzt also nicht eingesammelt hätte, ne? 何かえ <lacht> repeat Manager. okay dann nehme ich mal petty im team einfach deswegen und repeat wegen clown wird glaube ich immer wichtiger habe ich so für ich nehme mal yuri auch noch mit alles klar oh. vor wir hier war ich auch vor kurzem eigentlich nach ne? kommt weg ja. Okay. Wo muss man genau hin? Patty war, Iffriede, die versteckte Schatzsuche. Patty war, die in, diesen, in das Ding genommen und ich wäre links gelaufen, dann hätte man hier alles gar nicht gesehen oder was? Ich nehme man muss die so oder so einsammeln oder irgendwie so was. Ne? er. Ist tot. Das ist ein Geisterschiff hier. Oh, er. Ist das Alfred? まさか äh, ist auch eine Leiter, also。Judith. <lacht> kann einfach hier hochklettern. Aber wir müssen erst mal hier rein. Noch wir aus dem Weg, Mann. Oh. Ja, komm. Ja. Ja, Keine Ahnung aufzeige kommt nicht nur im boss weil weiß nicht wohl eigentlich schon Lass wir speichern zehn stunden habe ich wieder auf screen zeugs gemacht wir erreichen ja locker 200 stunden was ja nicht wie viel postgame content noch in diesem spiel vorkommt aber ja nur so oder das ist Eifrid, ne? Keine Ahnung, ich nehme an, der Boss-Typ, ne? Schauen. sei Uchiha, erkennst du? Sipher, das ist Eifrid, nicht? Sipher ist der Name von トスコ。ガチ。どうか。これうだうだし<笑> Na, Ich habe eine Idee, wir haben noch Maristella, oh Gott. Das heifer war der Name, den sie gesagt haben, vor dem Grab, ne? Glaube ich. Ich ja. habe irgendwie noch nie so wütend gesehen. Ja, äh, jetzt sieht er aber noch nicht sehr stark aus. Ja, irgendwas zum Klauen. Also komm her Na, spezifisch ja super. So, lass mich mal kurz ausprobieren. Weiß nicht. Ich steh mal auf, weiß nicht. Ich setz mal ein. ist Ha. Also nicht genau, was er gemacht hat, aber... Ich warte mal bis jetzt ein überleben einsetzt. Er ja, hat doch übernimmt. Ne? Alle Gegner haben übernimmt, ich eigentlich. Ja, sehr gut. abzug justierung ist mein angriff Au! aha da ich mal irgendwas machen auch sehr gut wenn du mal dein ding hier weg das war schon mal verkehrt Äh äh äh äh äh äh mystische art boom äh kommt zeig mal was hat schweinehase freunde beschwören aber das hat man da ist auch genau gleich was wir schon mal hatten glaube ich ja ich will mal neues sehen meine kritischen form gehen stehe ab ich bin wütend auf dich weiß nicht wieso aber bin ich auch schick form kannst du mal aufhören mich mit jedem schlag hier umzuhauen Ich in der Angriffsform, was? 3000 Gold gestohlen. Ja. Hm, viel TP ne ich die öfter einsetzen ich habe jetzt mit Cell eingesetzt aber macht Unterschied oder au h jetzt gut Au. Oh, ihr seid beide jetzt im dings ehrlich excel du musst erteilen ich bin gar nicht im dings muss sehr gut. Gott, äh. also sehr gut der Und ihr setzt mal ein Dings ein, oder? Da ja, komme ich bin ein bisschen zu knauserig. Aber ich bin ein Dings. Ich wollte schon sagen, warum mache ich keine Angriffe? Warum greife ich nicht an? Oh, danke ich dachte ich kann einen sprung einsetzen oh, kretsch vom endlich mal jetzt habe ich da bloß nicht wieder raus ey. gegen die Kniesscheiben gehauen, ey? Ah! Sie raus aus ihre Dinge, ey. Aha. Oh Gott. Oh. Wow. mich echt jeder Angriff hier weghaut ey. Oh Gott, das den ja und da muss ich heilen. daneben eben. Oh Mann du sei Steht auf, direkt geht er wieder auf die ganze Zeit. Und er hat ja gar nicht mehr so viel. jetzt boah! war natürlich nur eine Reichweite ist. Ja. Alter. Mein Gott, da geht mir ein bisschen auf gerade. Ich bin ja in der Normalform, ey. Mystische Art, irgendwas neues Mal. Ich glaube, ich habe nur zwei verschiedene Zeichen auf dem Ding oder sie nur diesen Hasen, diese Spießchen bisher. Da ist noch ein paar. So, Erledigt. uns 20. Piratenrote und blau Saphira, Hey, die habe ich mir mein letztens jetzt hergestellt. Jeder naja müsste ein Level abbekommen. Ja, cool. So, wer ist das jetzt? Genau. Und warum ist patty so wütend auf ihn? Ay Freedom. Ah, Ich bin I. Freedom. Ah, Was? Was? Was? Was? Was? どういうことですサイファー、うち これはじゃあ、ブラックホープ号事件っての。足しなけれ okay. このサイファー。 よく見守ってくれた。そしてうちをよく支えてくれたのじゃ。でもここで終わりなのじゃ。ボディ。サイファーだけはうちが。そして 辛い殺す。 その決意を支えているのはそこにいるたちそう記憶もなくしでない思いをしていないかそれだけが気だったいい仲間に巡り合えたのだな受け取れマリス Grain of... maris gemma ein schmuckstück das einen wandelnden untoten krieger gehört für sie mit einem wunderschönen korallmuster piratenperson schwarzer Donner, ciphers lieblingspistole der wahre stolz eines piraten alles klar ähm, patty ist eifried der legendäre pirat alles klar okay Cypher. 辛く絶対。 bei der folgenden ein emotionales mädchen オッケー。起きたわ全然 okay. よし。 ん Oh. Eben. Was ist los? Oh. Noch ein Erdbeben oder? macht nein auf zaude und wir schaffen noch irgendwie ein final dungeon oder irgendwie so hat nicht sogar aussieht diesen hat schon wieder passiert ist 馬鹿でかいのは何よ。山、おにや建物 ちょっといいか。なんだよ。あんたああ。な。俺を探しあああ、 stimmt die uns abgestochen hat super kann ich noch mal kurz rausgehen und speichern oder so also okay in der gaststätte ist auch der speicherpunkt für den part jetzt gern beenden also alles klar kann ich sogar machen gut dann also nicht äh, emotionales Mädchen, ihre Tränen sind Ausdruck von Freude und Trauer zugleich. Was am Arsch und eine neue Waffe, ne? wie ist die Nummer voll vergessen oder war nicht auch dabei? Hier Äh mit Fieber, das übernehmen wird manchmal neu gestartet, nachdem es endet. <lacht> war wart von den Taumeln, wenn du mit angriff noch geschwommen während einer basis getroffen. Schwarzer Donner. Cool, alles klar. und haben wir nichts bekommen neues ne? hier blau sephira raten note Okay, warum sollte ich? jetzt jeder andere oder tragen oder was? Hey, gar nicht angezeigt. Jetzt kann jetzt zwei davon tragen. Ah, komm schon, da kann sie da tragen, aber nicht hier. wenn ich, wir sind doof. Alles klar. Gut, dann würde ich sagen ich bin Part hier in der nächsten folge gucken wir mal wie es hier weitergeht mit diesen beiden sehr netten leuten die uns ja treffen wollen ja ich freue mich ich frage mich wie diese dieses via treffen aussieht haben wir die überhaupt schon mal wieder getroffen danach nee, ne? wo ich glaube doch oder nee, weiß ich gar nicht jedenfalls dann sehen wir alles im nächsten Part ich danke euch also fürs zuschauen ich hoffe wir sehen uns in der nächsten folge wieder Tschüssikowski.